Mein Name ist Johann Beurer von Neuseinfrarotheizung in Klagenfurt. Hier möchte ich Ihnen zeigen, wie meine Berechnungen funktionieren. Das heißt, was können Sie erwarten, wenn Sie mir ein paar Daten schicken über Ihre Wohnung, über Ihr Haus und fragen nach, erstens, welche Infrarotheizung brauchen Sie, welche Art der Infrarotheizung, zweitens, welche Menge brauchen Sie und drittens, welche Investitionskosten sind dann zu bringen. Können Sie selbst installieren oder nicht oder installieren wir oder der Elektriker. Ganz egal. Beginnen wir damit, dass Sie einfach ein bestimmtes Gebäude haben oder einen bestimmten Raum haben erstmal, den Sie ausstatten wollen. Dann geht es erstmal darum, welcher Wärmeverlust dieser Raum hat. Und dieser Wärmeverlust ist hier mit dem U-Wert darzustellen. Diese Wand beispielsweise, das ist innen. Das ist außen, da ist also eine Dämmung drauf gezeichnet. Da kann man sehen, wie eben hier der Temperaturverlauf ist. Wenn da eben Minusgrade sind, dann hat man innen drin da die Plusgrade. So, das ist eine separate Berechnung, die stattfindet, wenn Sie die, diesen U-Wert oder einen Energieausweis nicht zur Verfügung haben, aber mir sagen können, aus welchen Substanzen die Außenwand besteht. Dann folgt äh, für Sie eine Grafik. Diese Grafik sagt aus, wie viel Wärmeverlust, bei welcher Temperatur, hier natürlich im Januar mit minus 18 Grad gerechnet, dann geht es Januar, Februar, März, geht der Wärmeverlust natürlich runter, weil es wärmer wird draußen und dann zum Dezember hin wieder kälter. Das ist also der Wärmeverlust, wenn man innen drin laufend 20 Grad haben will und nach außen eben kälter oder wärmer wird. So, äh, diese Kurve oder diese Balken, die zeigen an, welche Menge von Infrarotheizung auch in Leistung da installiert ist. Das ist praktisch die Heizlast. Und diese Heizlast ist natürlich stabil, da werden alle Infrarotpanele im ganzen Raum oder ganzen Haus zusammengezählt. Hier haben wir eine Zeitkurve, das heißt, wie lange ist die Heizung eingeschaltet bei Minustemperaturen und wenn es dann wärmer wird und so weiter, wenn es wieder kälter wird. Wenn diese zwei Kurven mit der Zeit multipliziert werden, dann bekomme ich hier den Verbrauch und zwar auch wieder zwei Kurven, die rote Kurve für die Paneele und die blaue Kurve für den Hausverlust. Das heißt, das was die, das Haus an Wärme oder der Raum an Wärme verliert, das muss ich ja wieder nachheizen. Und dann wäre gut, wenn ich noch ein bisschen mehr zur Verfügung hätte. Deshalb ist die Infrarotheizung von der Leistung immer ein bisschen höher. Und verbraucht natürlich mehr als der errechnete Wert des Hausverlustes oder Wohnungsverlustes. Und hier ist genau die gleiche Grafik. Nur multipliziert mit 18 Cent pro Kilowattstunde, weil ich hier mit diesen Modellen rechnen kann, dass eine Kilowattstunde thermisch auch eine Kilowattstunde elektrisch ist. Das geht aber nur mit bestimmten Paneelen. Mit verschiedenen Paneelen muss man rechnen, dass man für eine Kilowattstunde thermisch vielleicht 1,2 Kilowattstunden braucht. Nur das am Rande. Sie kriegen noch von mir eine erste Seite. Auf dieser ersten Seite steht drauf, was kostet der ganze Spaß und welche Thermostate werden eingesetzt, was kostet die Installation, was ist der Gesamtpreis und dann hier eben der Betrag von bis an Investitionskosten. Hier ist es ein bisschen schlecht lesbar, aber auf meiner Homepage beurer-shop.at unter Wissen können Sie das nachsehen und können da ganz genau sehen und sogar das ein fast ein original ausdrucken natürlich im beispiel im pdf ausdrucken da steht alles ganz genau drin so auf der da nächsten seite dann die daten wenn wir zum auftrag kommen dann geht es ins detail dann wenn Sie mir so einen Plan liefern, dann liefere ich auch einen Plan zurück, wo drin steht, wo der Thermostat hinkommt, wo das Panel hinkommt, dass wenn Sie also nicht in Klaren sind, wir nicht installieren und ein Elektriker beispielsweise in XY in Österreich oder Deutschland oder Schweiz oder egal wo zu installieren hat. Mit diesem Plan kann jeder Elektriker was anfangen und hier steht auch noch die Beschreibung, wo für jeden Raum ganz genau beschrieben ist, wo kommt das Panel hin? Wie groß ist das Panel? Wie schwer ist das Panel? Wie viel Strom braucht das? Hier ist auch ausgezeichnet, wie viel Ampere da ist, sodass er sofort sieht, wie das Ganze abzusichern ist. So, das ist in kurzum die Erklärung, was Sie von mir kriegen. Die vorderen Seiten gibt es sofort und kostenlos inklusive dieser Grafik und den Übersichten. Und das hier kommt dann, wenn wir näher kommen und wenn es zum Auftrag kommt, gibt es das von mir kostenlos dazu, wenn der Auftrag da ist. Ich freue mich auch auf Ihren Auftrag. In diesem Sinne verbleibe ich, Ihr Johann Bauer.